Also, hau mal rein! Ich versuch mich jetzt ans 360 No Scope Bash Source. Snipe Source. Hm. Scheiß Muffet. Ja! Scheiß Ping! Alter, guckst Spiele, wo es keinen Ping gäbe. Wirklich alles real-time wäre, dann wäre ich so Alter. derbe gut. Du spielst mit Sniper, oder? Habt gesagt? Das ist ernsthaft? Jo! Haha, <lacht> Noob! Nein. Ja, Pro-Sniper! Granate, Bewegung! Achso! Oh? Also, oh nein! Pro, pro noob okay! Alter, wenn du nein... Ich zeig mein... dir jetzt mal, wie hier snipen geht! Alter, wenn du meine Skill-Shots hier sehen könntest, Alter, boah! so geil mein Name. ey! Gerade jetzt ist es immer geil! Ich lege auf B! Ach stimmt, wir spielen ja. Ach, Ballista war nicht die, die so schnell schießt. Oh, na ja, jetzt weiß ich's. Ja, komm. Meine KD geht direkt wieder richtig in den Arsch. Fuck. Was hab ihn noch gekriegt. Scheiße, ist noch einer am Entschärfen. Ah, ja, hat er aber den Finger gekriegt. <lacht> okay, A wird chillig. Deswegen. A finde ich hässlicher, um einiges hässlicher. Ja, guck mal, was in der Luft schwebt. Was wo, ich seh nix. Ja, jetzt! Super, das hat mir Priest einen Tod gekostet gebracht. Alter, dieser Scheiß! Alter, P P P ja, Scheiß, träumst du weiter. Ohne leider. Scheiß guckst du in dem kino Kinomodus nachher an. Ohne Scheiß guckst du dir an. Ich weiß nicht, Ingers haben sie mit dem Sniper gemacht. Jetzt kannst du Kriegsboden. Du Wie oft soll ich eigentlich noch auf F drücken? Ich plante mal. Ja, macht das. Oh. Vorräte unterwegs. Die Ladungen entschärft. War klar. Komm, noch 25 Punkte brauche ich. In <lacht> der Tarn-Deliki jetzt aber nicht weiter. Vorräte in Bereitschaft. Scharfschütze! Nein, sie entschärft. Wir kämpfen. Scharfschütze ähm ausgeschaltet. Ohne Nähe, sich. Ich leg mal Lass mich, lass mich Ja, dann mach Okay, nein, mach du jetzt Mach je. hier, oh, Alter Jetzt plantet gerade keiner, okay, jetzt plant ich aber Wenn ich den richtig krieg Ah, scheiße, krieg ich nicht wetten Doch Komm, ein Kill noch, ein, dann habe ich auch einen Tarn-Heli Jetzt kann man ein bisschen mit der Ska was? Noll. Egal, ich hab'n Tarnheli bekommen. Nochmal Deckung, ich leg'. Feind ausgeschaltet. Ja, ich bin ich bei deren Spawn. Okay, Ab. So, ihr ja, bin jetzt drauf gegangen Ich leg' direkt über A. Also hau' den Tarnheli direkt über A. Nein. Ich bin weg. Eine Die Meine sind genau aufs Rohr vom Panzer. Das Tank Kleine, die gerade hochgeht, ja? ja. Du Idiot! Du bist Noll. so schlecht! Du bist so schlecht! Ich Wann können Teammates in die Luft fliegen? What the fuck? Seit wann können Teammates in die Luft fliegen? Fuck! Das war deine Bombe! Hä? Nein! Doch! Alter, scheiße, ich hab dich doch noch gefragt, ob's deine war! Fuck! Ich, ich bin mir ziemlich sicher, oder? War's deine? Ne, warte, das. Doch, das war deine, das war. Ja, muss man. Da hätte Ich eben, eben. Teammates können nicht getötet werden. Fuck! Genau, das müsste deiner gewesen sein, offensichtlich. Ah, Nip! Nip! Nope. Nope. Ich frag dich noch oh, und du gibst mir keine Antwort, du Pisser, okay. Die Bombe ist scharf. Vorräte unterwegs. panzer eine Killerdrohne eingesetzt. Vorräte in Bereitschaft. Ah, wie geil! Von hinten, von hinten! Pass auf, einer nimmt mein ah, Geschütz weg! Mich hat's schon. Mein heißgeliebtes Geschütz! Ah, es ist weg! Hinüber ist es! Im Ding ist noch einer. Nein, alter Team, könnt ihr nicht auch was machen? Ich bin noch am. Ich, erste erste ich schaff's noch, ich schaff's noch, ich schaff's noch, ich schaff's noch! Ja, ja, perfekt. Mann. Ah, hier für den Diffuse. Und da liegt B schon wieder Alter, what the fuck, ey. Ich habe ein AGR. Äh, lass mich mal da rein zu B. Obwohl nee, das bringt nichts. Der brauchst du lang, bis er kommt. Die Bedeckung, gib mir Deckung, gib mir Deckung. Bombe online. Paps. Und schon die nächste ist online, ich glaub's Ey, nicht. Ja, what the fuck, man, wir sind hier im in und nicht ausgeschaltet. Ohne Scheiß, was macht das Team? Defuse. Bedeckung, gib mir Deckung wieder. Fuck, der mich immer. Paps, wow. Und da liegt schon wieder das nächste, was ist Ohne los? <lacht> Ohne Flagst, aber geht mit Scheiße, der hat gekämpft und ich habe es nicht gesehen. Direkt rechts an der Wand, hakt Alter, was macht der Teammate? Der rennt... Am Blitzschlag, ich habe ihn vorne drangehauen. Ja, hab... ja, der schafft es zu defusen, sehr schön. Ja, Mann, wow. jetzt haben wir doch... Nein! <lacht> Gibt's nicht, das geht noch über eine Stunde, das Match. Alter, und ich hab Fort aber gerissen. Immerhin, wir haben drei Sekunden jetzt schon wieder gerettet. Also ich muss sagen, gute Leistung, Team. Ja? Zwei. Wenn's so weitergeht, dann kriegt jeder... Und der, die nächste liegt schon wieder. Ich renne schon mal auf B. Wenn am Diffusion, gibt Deckung. Achtung! Ja, du legst dich aber auch optimal hin, dass die dich... Ach, du ja, hast geschafft! Nicht. Ja, natürlich. AGR Bereitschaft. Der AGR fährt doch auch von allein, oder? Ja. Ich höre, das ist voll die harte Runde. Vorräte oh. unterwegs. Kann sein, dass es nicht wirklich optimal ist, wenn ich ein AGR aufs Haus draufsetze. Äh, weiß nicht was dann passiert. Ich kann es ja mal versuchen, ich kann ihn jetzt steuern. Ah. Kann man mal diffusen wieder. Ja, Bomben ja, egal. Nice. Wir Pass auf B wird schon wieder gelegt. Wir drücken den mal ein guter Job. Machst du brav AGR, machst du brav. Okay, nice, das kann ich stand doch Der AGR, den muss man alleine oh, fahren drin. lassen, wenn man den selber fährt, bringt er nicht so viel. Ich finde wenn man ihn fährt, ist er besser. Nee, finde ich ihn nicht. Also ich kann mit dem Teil auch nicht umgehen. Fuck. Bei B sind drei drin. Bei B ist keiner gerade drin. Alles mein AGR gut. zieht die alle. Ja! Nice. Ah, jetzt ist er glaube ich weg, der. Nee, der fährt immer noch. Er hält übel lange. Ist voll geil. Schon aber wieder ja ein agr Abschluss. Ja, aber das hat echt. Der hat richtig gute Arbeit geleistet hier. Was bin ich jetzt bitte gestorben. Egal. Komm, 25 Nein, verdammt. Ausgeschaltet! Ja Mann! Oh, yes. Alter, das war aber schon eine richtig oh, krasse ey, Runde. 4 Entschärfungen und 2 gelegt, meine Schwaben. Ah, jetzt Presse. waren sie nur noch drei. GG, ey. Oh. Jetzt waren noch drei. Nice. Nice hast du weggehauen. Scharfschütze ausgeschaltet! Stimmt jetzt, ja die haben alle geraged quittet, denke ich. <lacht> denke ja. sie denkst sie bleiben. <lacht> aber trotzdem. Gut gemacht.